Michael will wissen, was ist eigentlich Maische? Ich bin Roland und das ist eine Minute Bier. Maische, und daher kommt auch der Name, ist eine Mischung aus Malzschrot und Wasser. Mit dem Einmeischen, dem Vermischen von Wasser und Malz, beginnt der eigentliche Brauprozess im Sudhaus. Die Maische wird dann stufenweise auf 75 Grad erwärmt und dabei wandeln die malzeigenen beim Melzen entstandenen Enzyme die unlösliche Stärke in lösliche, vergehrbare Zucker um. Und daraus macht die Hefe dann später Alkohol und Kohlensäure. Am Ende des Aufheizens wird die verzuckerte Maische in den Läuterbottich gepumpt, wo die festen Bestandteile, die Träber und der Extrakt, die Würze, voneinander getrennt werden. Aber das ist ein anderes Thema. Das war Eine Minute Bier und ich bin Distelhäuser.